Im heutigen Video schauen wir uns den Forecast für Bitcoin an. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video ein wenig durch das nächste Jahr begleiten kann, dass ihr euch ein wenig sicherer fühlt bei dem Ganzen, was hier am Markt abgeht. Und das Video ist rein auf technische Analyse und vor allen Dingen auf die geopolitische Lage, die aktuell in der Welt herrscht, basierend. Deshalb schaut es euch gerne an, lasst mir gerne eure Meinung dazu da, und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem eigentlichen Video. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Zuerst schauen wir uns an, was der Forecast für dieses Jahr hier war. Und dann werden wir uns anschauen, was mein Forecast sein wird für die nächste Zeit. Vor allen Dingen für das kommende Jahr. Ganz wichtig Solange die geopolitische Lage so ist, wie sie jetzt aktuell ist, sehe ich dort auch keine Änderungen kommen. Sollte es aber so sein, dass es doch eine massive Änderung in dieser Sicht gibt, kann es natürlich sein, dass der Plan abweicht und wir uns neu sortieren müssen. Dafür schalten wir jetzt einmal auf den Daily Timeframe. Ich passe das Ganze ein klein bisschen an, damit ihr das gleiche Bild ungefähr habt, wie es jetzt damals der Fall war. Wir gehen auf den Daily Discord-Server der Academy sehen hier am 10.11.2021 habe ich einmal ein Beispiel wieder gespiegelt, wie das Ganze aussehen könnte für den Abverkauf nach unten. Und ich öffne das Ganze jetzt einmal hier. Und was wir hier sehen ist, dass wir diese Bewegung praktisch hier hatten. Wir haben dann den Abverkauf nach unten gesehen bis hierhin. Dann gab es diese Gegenbewegung hier, die praktisch hier war. Halt eben nicht hundertprozentig genau gleich, ja, aber das Ende vom Lied war einfach, dass wir den Abverkauf nach unten gesehen haben, sogar tiefer als erwartet. Das hier bis zu diesem Punkt war praktisch bis hierhin, ja. Und dann kam diese Seitwärtsphase, wo ich dann nochmal alles neu analysiert habe. Aber ihr seht, selbst das Top hatten wir damals anhand der Liquidität gefunden und haben von dort aus praktisch auch alle Coins abgestoßen bzw. Shortpositionen eröffnet und seitdem läuft auch die Shortposition schön weiter, denn wir gehen von deutlich tieferen Preisen aus. Aber um jetzt den interessanten Part dieses Videos einzuleiten, möchte ich euch jetzt zeigen, wo ich denke, dass wir uns im Jahre 2023 nochmal hinbewegen könnten bevor es dann zu einem deutlichen weiteren Abverkauf kommen wird. Und das Ganze zeige ich euch jetzt. Ihr kennt wahrscheinlich alle inzwischen meinen Call vom 25.11.2021. Da haben wir darüber gesprochen, dass ich zwischen 9.800 und 3.800 meine Zielzone sehe für diesen Abverkauf auf äh, LJ-Wellen-Basis. Und ich möchte euch das noch einmal kurz einblenden. Das, was ich hier eingezeichnet habe, ist natürlich kein elliot wellen count ja? Das ist einfach nur eine, ja, ich sage jetzt mal, Verdeutlichung, wie das Ganze ungefähr laufen könnte. Allerdings ist es bisher auch fast so gelaufen, wie man es hier sehen kann. Ich blende das Ganze mal kurz ein für euch. Und zwar haben wir das hier. Ja, Wir haben den Move hier nach oben gesehen. Dort gab es dann einen kleineren Push nach oben als erwartet und dann ging es nach unten und wir haben jetzt genau hier am Boden diese Aufwärtsbewegung gesehen. Für mich ganz, ganz wichtig, wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen weiter nach unten kommen, ja, es muss aber nicht passieren. Ich blende euch jetzt mal ein, was ich mir so vorstelle. Und zwar kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir folgende Bewegung sehen, wir sehen einen Move nach unten, 1 bis 5. Ich weiß, das ist nicht hundertprozentig akkurat und so weiter und so fort. Aber wenn man im Kryptomarkt aktiv ist, dann weiß man, dass nicht alles hundertprozentig akkurat nach der LJ-Wellen-Theorie läuft. Aber viel wichtiger ist es für mich eigentlich rauszufinden, wo die Liquidität sitzt und ähm, wo ich meine Positionen dann dementsprechend äh, eröffnen sollte. Wenn wir uns jetzt mal angucken, wie das Ganze hier aussieht, dann haben wir hier folgenden Fakt. Und zwar, dass wir einmal diese Trendlinie hier haben, von der jeder eigentlich so spricht. Und da bin ich halt eben wirklich felsenfest davon überzeugt, dass wir die auch nochmal anlaufen werden. Der nächste Punkt ist, dass ich davon ausgehe, dass wir diese Trendlinie durchbrechen werden und dass wir dann den Move nach oben sehen werden bis ca. 30.000 und ja, 30.000, 32.000. US-Dollar. Das Ganze wird sich wahrscheinlich auch länger ziehen, als ich es jetzt hier eingezeichnet habe. Das ist wirklich, wie gesagt, nur eine Veranschaulichung von dem, was der Chart machen könnte. Das ist wie gesagt auch nur meine Meinung und ähm, es ist euch überlassen, ob ihr das Ganze mitten in eure Analysen mit einbezieht oder halt eben nicht, aber ich möchte euch diesen Forecast praktisch wie jedes Jahr einmal geben, damit es nicht heißt, ich habe äh, keinem irgendwie meine Sicht damals gezeigt. Wir haben diese Trendlinie, über dieser Trendlinie li äh, liegt die Liquidity. Ja, also die meisten Leute traden nach dieser Trendlinie, ich werde das definitiv nicht machen. Ich gehe davon aus, dass wir diese Trendlinie nach oben durchbrechen, mit einem Pump nach oben, mit einem schönen Test nach unten, der diese Bewegung hier einmal klettet, um von dort aus den Push nach oben zu sehen, bis in den 30.000er Bereich. Warum? Wir haben hier Unmengen an Liquidität, die dort... Abgeholt wurde zum Teil, aber wir haben in dem Bereich auch hier noch unabgeholte Liquidität. Ja, vor allen Dingen von hier bis hier. Und ich rechne, dass wir zwischen 25.000 und 32.000 US-Dollar im Jahr 2023 sehen werden. Und was danach passieren wird, wird wahrscheinlich dann die letzte Abverkaufswelle nach unten und die kann wirklich sehr tief gehen. Ich hoffe, dass das Video euch ein wenig weitergeholfen hat. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann lasst mir gerne ein Abo da, lasst mir gerne einen Kommentar da und einen Like. Würde ich mich natürlich drüber freuen. Ihr dürft das Video auch gerne teilen, habt ihr meine Erlaubnis dazu. Solltet ihr ebenfalls solche Calls schon weit, weit, weit, weit, weit im Voraus haben wollen, aus Schulungszwecken natürlich, muss man sagen, dann ähm, könnt ihr gerne mal bei uns auf der Internetseite vorbeischauen. Alles steht unten in der Beschreibung und der Academy beitreten. Ihr seht auch hier unten haben wir den Wave-Reader angezeigt. Wir sind im Daily in der Cloud Bullish. Wave und Confluence Box sind bearish, bedeutet bearischer Trend. Wir sind in der Cloud im ein chart sind wir, ähm, ja, wir sind Bullish, was die Cloud angeht, wir sind Bearish, was die Confluence Box angeht und wir haben im RSI sogar einen überverkauften Bereich, das spricht für mich, wie gesagt, für diese Gegenbewegung. Wir haben im Weekly Durchweg Bearish, ja, also ihr müsst euch definitiv auf ein sehr, sehr hartes Jahr 2023 ähm, gefasst machen. Dort werdet ihr auch mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit sehr viele Positionen eröffnen, die, ähm, einen guten Gewinn nach oben bringen werden, aber seid bitte euch so fern sicher, dass der Kurs nur eine Korrektur-Rallye starten wird und keine Bullen-Rallye. Ich wünsche euch einen tollen Start ins neue Jahr, hoffe, das war ein schöner Abschluss für euch und bis dahin sage ich, macht's gut, bis zum Jahr 2023, wenn wir uns wieder hören. Euer Mr. Sagittario von der Bullwurst Bay academy Ciao.